Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon Dx. Hm. <lacht> Rettung Team Dx. Äh, ich dachte mir, ich hol kurz das Vierer-Team Und ein Ladybar wollte plötzlich mitkommen. Was ich eigentlich ganz cool finde. So. Weil das heißt, wir haben jetzt ein Ladybar. Und ich glaube, dass... Ah fuck, das macht weh. Ich glaube, dass die Mission auf Ebene 12 beendet ist, wenn ich nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Wenn ich, auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, so Aber ich glaube, Ebene 12 oder 13. Ebene 12 oder 13 ist das letzte. Habe ich ein Wasser-Pokémon? Ich habe eins, das schweben kann, aber das bringt mir gerade nichts. Scheiße. Ähm. Ah ja, klar, ich habe Magnetil zurückgeschickt, jetzt, wo ich ihn brauchen kann. Egal. Das ist halt der Vorteil von Wasser- und äh, Feuer-Pokémon. Man kann durch Wasser und Lava laufen. Irgendwie habe ich nie ein Team, wo das möglich ist. Das ist voll kacke. Okay, wer geht? Mogelbaum. Ach, was, Sichlo. Oh man, da kommt sicher nicht mit. <lacht> ich habe jetzt schon die Hoffnung gehabt. Warte mal. Ach so, Magnetilo äh, zählt trotzdem noch für die 8 Limit mit. Scheiße, ich dachte schon, ich habe doch keine 8 mehr dabei. Unten rechts, ist das ein Shop oder was ist da? Ja, das ist ein Shop. Ich kann meinen Scheiß liegen lassen, aber ja, Jo. Okay, ich mache mir dann mal eine Liste noch. Mit was für Viecher ich schon habe. Wobei ich das halt wirklich in im Aftergame eigentlich wirklich noch angucke. Ja, yeah, ein Hut-Hut. Kann ich sogar mitnehmen. Okay, alle anderen kann ich haben. Das heißt, ab jetzt, solange keiner stirbt, äh, nehme ich nichts mehr mit. Eigentlich. Weil ich alle fünf brauchen kann. Klingt zwar böse im ersten Moment, aber ich meine, was soll ich noch rausschmeißen, wenn ich das Vieh eh schon habe oder nochmal brauchen kann? Dann wäre das halt nur so eine Verschwendung für den, für den Slot. Im späteren Game, wenn ich dann wirklich auf Farming gehe von den Viechern, dann kann ich ja sagen, ja das habe ich schon, das schmeiße ich raus später. Dann behalte ich die am Anfang einfach fürs Geld und damit meine äh, Harmonie. Oh, das ist ein Arschloch. Das ist ja mal die asozialste Fähigkeit. Oh, ich hätte jetzt schon die Hoffnung, dass wir mehr kommen. Ja, ja, du wirst langsam hoch, eigentlich schon klar. Alter, was das mit dem Dungeon? Fuck. Ich hab Top-Adder. Nice, okay, nochmal. Ich wollte gerade sagen, wenn Sichler mitkommt, schmeiß ich was raus. Jetzt, jetzt kommt er mit. Ja, ich schmeiße was raus. Was schmeißen wir raus? Äh, Ladybar, Ladybar, Ladybar, krieg ich genug. Ladybug hat nicht so eine seltene Auftauer. Ach fuck, Sichlo kann ich nicht mehr. Ich habe nicht drauf geachtet. Okay, ich habe Ladybar umsonst aufgegeben. Vielleicht kriege ich noch einen Ladybug. Ich habe mich gerade zu sehr auf Sichlo konzentriert, dass ich gar nicht daran gedacht habe, dass ich den noch gar nicht haben kann. Weil Sichlo cool ist. Fuck. Wir sind ganz schön tief in den Wald vorgedrungen. Ich frage mich, ob wir Safcon weiter vorne finden. Stopp! Die haben ja lange gebraucht. Dreimal dürft ihr raten, wer Safcon zuerst findet. Wir natürlich. Ich bin untröstlich, aber für euch ist hier ein Station. Was? Hey Gengar, wieso legst du dich immer mit uns an? Hast du das einfach schon vergessen? Wir wollen doch die Weltherrschaft. Raupis Mama wird uns reich belohnen. Und Raupi wird dem Team beitreten. Das bringt uns unserem Ziel näher. Und ihr seid uns dabei im Weg. Tut mir echt leid, aber hier endet euer Abenteuer. Auf nimmer Nimmerwiedersehen. Joa. Oh, das war jetzt so schön gewesen, wenn der schon weg wäre. Oh. Jo, ich hau dem jetzt einfach mal eine Knochenkeule rein, bis der weg ist. Ich nicht mehr. Ja, okay. Ah ja, Pixel ist ja ist ja ein ist ja eine Flugattacke. Voll gut. Uh-oh. Gegen Gengar bringt mehr, Junge. Aha, will ich den heilen? Ja, ich heile ihn noch. Kann ich bitte wieder aufwachen? Okay, Gengar ist tot. Alter, wie lange penne ich denn? Mein Gott! Ah, ich habe einfach den ganzen Kampf verpennt. Dankeschön. Aua, das werdet ihr bereuen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Endlich sind wir diese Nervenzägen los. Jetzt müssen wir nur noch Safcon finden. Äh, Entschuldigung? Sucht die vielleicht nach mir? Du musst Safkon sein. Komm, wir bringen dich nach Hause. Raupi ist schon ganz krank vor Sorge. Hurra. Ich hatte Angst, also habe ich mich hier versteckt. Mein Panzer gehärtet und gewartet. Danke. Ja, okay. Ja, mit acht Leuten ist nicht schwer, aber ich hätte trotzdem gern mitgemacht. Eigentlich. Ja, komm mit. Bitte. Nein. Ja. Nein. Ja, das geht jetzt ein bisschen. Das ist normal. Ja. Ohne Spitzname tot Ja. Nein. Ich weiß, ich bekomme Geld. Dankeschön. Ciao. Safkon, mir fällt ein Stein vom Herzen. Ich freue mich so, dich zu sehen. Ich mich auch, Raupi. Gekkerball. Arti, ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Leider habe ich kein Geld, um euch zu bezahlen. Ach, macht ihr keine Sorgen. Wir wollen doch gar keine Belohnung haben. Hauptsache ist doch, dass Safcom gesund und munter zurück ist. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ihr seid... Ihr ja, seid noch viel cooler, als ich dachte. Wenn ich groß bin, will ich auch mal ein Retterteam gründen. Einem Retterteam beitreten, Entschuldigung. Was für eine Begeisterung. Du wirst sicherlich mal ein guter Retter. Mir kommt eine Idee. Adi, was heißt von diesem Ort hier? Warum errichten wir nicht gleich hier eine eindrucksvolle Basis für unser Team? Wow, wie cool, eine Basis. Wenn ich groß bin, will ich auch hier arbeiten. Ich auch, ich auch. So machen wir es. Lassen Sie eine richtige Basis für unser Retterteam bauen. Adi, noch Nochmal vielen Dank. Keine Ursache. Macht's gut und passt auf euch auf. Tja, verdient haben wir zwar nichts, aber was will man machen? Dafür haben wir Gänger gezeigt, dass er mit uns nicht umspringen kann, wie er will. Das war ein anstrengender Tag. Lass uns morgen weitermachen. Schlaf gut. Yeah. Am nächsten Morgen. Ich habe irgendwie die Hoffnung, ich erzähle das gleich, weil jetzt kommt eh nochmal was. Entschuldigung, ich sollte sowas nicht anfangen, wenn ich rauslaufe. Gehen wir auch heute wieder unser Bestes. Äh, hallo? Na, nur, wer könnte das sein? Achso. Seid ihr das Retterteam Starblast? Ja, korrekt. Moment, bist du nicht. Ultra cooler Flashback, den ich nicht wieder vorlesen werde, weil kennen wir schon vor... Letzte Folge. Ich erinnere mich an dich. Du bist doch das Papunga vom Pokémonplatz neidig. Das Team von den Ghoulis hat deinen Rettungsauftrag übernommen, oder? Ja, das stimmt. Allerdings ist Tengulis, er ist noch nicht so zurück von seiner Mission. Was sagst du da? Mein Freund Papunga wurde zwischen zwei Felsen eingeklemmt. Wir Papunga können zwar überall hin, wo uns der Wind trägt, doch obwohl dichte Wind Wolken am im Himmel hängen, weht nicht das leiseste Lüftchen. Nicht mal eine Brise? Das ist aber seltsam. Mit seinen Blätterfächern kann Tengulis starke Wind entfachen. Ich dachte, so ein starker Windstoß würde reichen, um meinen Freund zu befreien. Aber Tengulis ist noch nicht zurückgekehrt. Dabei klingt der Auftrag gar nicht so schwer. Echt seltsam. Oh, dein Blick sagt mehr als tausend Worte, Adi. Alles klar, wir gehen sie suchen. Wirklich? Vielen, vielen Dank. Aber sicher doch, du kannst auf uns zählen. Auf geht's, Adi. Ja. wir machen das. Plüpp. Coole Sachen. Ja. Ja. Wusstet, ihr, dass man eine Belohnung bekommt, wenn man einen Auftrag erfüllt? Manche Gründe wollten deswegen Re Re Retterteams, weil es Belohnungen gibt. Okay. Nein, ich wollte mit... Doctor, reden. Zino, mein Sohn, ist das Meer nicht riesig? Ja, Papa. Du, Papa, bist du schon mal auf dem Meer gewesen? Natürlich. Wofür hältst du mich? Ich wusste es. Papa, du bist einfach der Größte. Na klar, ich warte eigentlich auf eine ganz bestimmte Mission und die gibt es noch nicht. Und ich verrate nicht welche. Ja, ich bin so uncool und ich habe Geheimnisse. Nein, ich will dann, ich will, wenn man es schon schaut, soll man auch Überraschungen haben. Ne? Hallo Kangama, ja, eben. aber ihr habt gesehen, wieso ich Äpfel dabei haben will. Deswegen verkaufe ich auch nicht alle, aber ich brauche nicht so viel Top-Elixiere. Zinélbaum brauche ich auch nicht mehr als 5 eigentlich. Passiv brauche ich keine. Samen braucht keiner. Plusiv Samen, Schlafsamen. Weg. Und Erstarrzweig weg. Und den Rest behalten wir. Ich glaube, die Ex-Gummis wären richtig was wert, aber ich behalte die halt trotzdem. Ich weiß, mit diesen Handeln kriege ich nicht viel Geld raus. Das ähm, ist auch eine Bodenattacke und die ist nicht so gut. Dunkelklaue, wer kann denn die lernen? Ja, das, ja, das wundert mich jetzt nicht. Nein, ist okay. 1200 behalte ich mal lieber ein bisschen. Einzahlen, alles rein. So, ich mache kurz die kleinen Missionen, weil die gibt ja Geld. Dazu brauche ich nicht mal eine Mission, eigentlich äh, mal ein Item mitzunehmen. Nur kurz meinen Teampartner. Ja, genau, das ist die, die Goldband gibt. Die mache ich ganz kurz, schnell. Äh, ich nehme aber nicht Magnetilo mit, sondern... Eigentlich scheißegal, wen ich mitnehme. Ich behalte Magnetilo drin. Egal. So. Ja, äh, was ich sagen wollte ist... Äh, das, kam, das Spiel kam ja erst vor kurzem raus. Und ich, ich weiß nicht, wieso ich das ist. in Folge 5 anspreche. Ich hab's seit Folge 1 im Kopf. Äh, wie auch immer. Ich bin ein riesen Mystery Dungeon Fan. Ich finde, Mystery Dungeon ist von den Spin-Offs her... ...die beste Serie. Mit Ranger und... ...Kolosseum äh, und... Achso, ich habe nur einen Weg... Ich habe Pokémon Colosseum auf der Gamecube gespielt. Ja, Pokémon Stadium habe ich auch gespielt. Snap habe ich gespielt. Ich habe alles gespielt. Und ich finde Mystery Dungeon ist die beste nicht-offizielle Spielreihe. Sie ist offiziell natürlich, das ist Pokémon. Aber ich meine die offizielle Main-Storyline mit Diamant, Perl, Black-White, die danach kamen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Vielleicht kriegen wir noch einen Taubsy oder so. Nicht, wenn Gekabo alle killt, natürlich. Ja gut, wir gehen raus. So. nur ist Geld holen. Eben, also ich finde, Mystery Dungeon ist hier von den... Nein, einfach noch Regenbogen-Gummi. Äh, von der ganzen Storyline und alles als Nebenreihe die beste Nebenreihe, die es gibt. Ranger ist auch cool, ich mag Ranger. Auch wenn Ranger ziemlich viel Hate abbekommt teilweise. Aber Ranger ist auch cool, aber mich hat Mystery Dungeon, abgesehen vom dritten Teil, halt wirklich gut überzeugt. Ich bin auch ehrlich, von dem zweiten und dritten Teilen ist nicht mehr so viel hängen geblieben unterdessen, obwohl ich letztes Mal noch alle durchgespielt habe, vor nicht... Nein, stimmt nicht mal schon, schon, schon eine Zeit, ja, unterdessen wieder. Aber ja, ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Ich bin kein Kämpfer. Welche Mission ist das? Da. Ja, ich gucke, wenn ich eine bessere kriege, schmeiße ich was raus, aber... Mal schauen. Den brauche ich. So. Äh, ja, auf jeden Fall, äh, Mystery Dungeon meine Lieblingsreihe, ich, ich habe die Hoffnung, dass jetzt nicht einfach nur die Ex, weil Nostalgie äh, getriggert werden soll, äh, da wieder mitmacht, sondern dass sie jetzt sagen, ja, das, das funktioniert, Teil 2 und 3 kriegen auch ein Rework und vielleicht irgendwann sogar noch Mystery Dungeon Super in, auf der Switch, weil Super war, abgesehen vom ersten Teil, tatsächlich wieder mal interessant, schwer also, ich muss zugeben, Mystery Dungeon Super war echt schwer. Das ist der DS-Teil. Da hatte ich teilweise echt Probleme mit. Ah, die Gummis kann ich nicht mehr verkaufen. Ups. Ich dachte, die X bringt Geld. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe irgendwie, dass die da noch finden. Ja, kann man machen. Ich hoffe es wirklich. Aber das habe ich halt nicht so... Ah, jetzt guck mal. Jetzt ist die Frage, Steinkante? Einige stärker. Okay, Steinkante. Beide treffen in die gleiche Richtung, beide sind nicht ganz genau. Ich glaube, ich nehme Steinkante. Warte mal, ich habe nicht geguckt, ob... Das wäre jetzt dumm, wenn Steinkante nicht auf Dragosso geht. Ich glaube, das war ja vorhin das Problem. Fuck. Ja, fuck, ich wusste es doch. Ja gut, dann verkaufe ich die halt wieder. Sehr wenig Geld, ich weiß. Das war mein Fehler, das ist meine Schuld. Ist okay. Das geht aber auf... Deswegen habe ich Felescraft gespielt, ja. Ja, okay, das ist jetzt meine Schuld, das, das ist okay. Will ich wirblerlos werden? Wirklich? Ich mach Durchbruch weg. So. Ja, nee, aber ich habe die Hoffnung, dass die Nummer 2 ein bisschen ähnlich designen. Es darf grafisch ruhig auch anders aussehen, wenn es denn kommt, aber ich hoffe wirklich, dass es kommt, weil ich finde die Mystery Dungeon-Reihe einfach so toll. Ich bin ein Riesenfan davon. Ich würde einfach alle kaufen, egal was rauskommt wahrscheinlich. Aber es, es soll auch gut sein, bitte. Da wäre ich dann schon dankbar dafür. Ja, wir gehen noch ganz kurz. Äh, ein paar Bonbons fressen. Ja, Ich habe die Hoffnung, dass da noch was kommt. Das ist nicht einfach nur Mystery Dungeon, die extra rauskam, weil es alt ist. Fertig. Weil theoretisch, ich bin ja immer noch der Meinung, dass Let's Go die richtige chronologische Reihenfolge war. Mhm. Ich muss auch immer kurz was trinken, endlich. Okay, Gehen einfach in irgendeine Ebene rein. Ich bin der Meinung, dass, die, dass Let's Go die richtige chronologische Reihenfolge ist. Und zwar haben viele gesagt, wir wollen Diamant-Pair-Remake. Aber, was macht das nochmal? Genauigkeit, okay. <lacht> Los, Felskopf. Aber, wenn man genau hinschaut nach der chronologischen Release-Reihenfolge. Nach, was war das? XY kam ja Omega Alpha. Dann kam ein neuer Teil mit Sonne-Mond, dann ultra sonne ultra Mond, das waren alles neue Teile, die jetzt nicht unbedingt gut waren, aber sie waren da. Äh, und danach kam Schwertschild. Bei Schwertschild bringen jetzt nur die Olysses raus, was auch okay ist, das dürfen die ja. ja ich booste einfach meine Werte ein bisschen gerade, das ist ja voll Okay. Boah, das ist voll gut. Das ist voll gut. Ah! Nein, ich bleibe auf Äh, eben. Wenn wir jetzt aber zurückschauen, nach Omega Alpha. Omega Alpha ist das Remake von Diamant... Nicht Diamantperle. Oh, Saphir, Smaragd, Rubin. Nicht die Reihenfolge. Ich behalte Harmonie trotzdem. Nein, ich will gekka aber noch eins geben. So, ich reg gleich, ich muss mich kurz konzentrieren ja? Aha. Ach so, wegen Magenfülle sind die Äpfel so gut. Ich mache Beliebtheit anschließend sich noch schneller an. Ja, auf jeden Fall. Ähm. Wir kommen gleich zu einer Storyline, deswegen halte ich noch kurz die Fresse mit dem und danach rede ich im Dungeon dann. Wir haben Zeit, keine Sorge, weil ich habe mir da Gedanken gemacht, Sie und ich habe das schon vorhin gesagt, dass da irgendwas kommt von der ersten Generation statt der vierten und keiner wollte mir glauben. Alle haben gesagt, nee, die meisten glaube ich nicht. Ich hatte recht. Ich hatte recht. Jungs. Ich, hatte, ich hatte recht. <lacht> überlegen, was für ein Dungeon das ist, aber ich nehme das Magetilo trotzdem mit. Ich werde es einfach nicht heilen. Wahrscheinlich Items habe ich ja gemacht. Ja, ja, da habe ich dabei. Dann brechen wir auf, hören ganz kurz eine kurze Storyline und im Dungeon erkläre ich dann den Rest. Aber vielleicht euch mal kurz wegen den Release: Puh, er geht es wirklich schnell, schnell runter. Dein Freund Papunker schlägt also irgendwo in dieser Klamm fest? Ja. Es tut mir leid, euch damit zu belästigen, aber bitte helft ihm. Wir machen das schon. Packen wir es an, Adi. Augenblick noch. Ja, was ist? Was gibt's denn? Da wäre noch etwas. Dieser Ort heißt zwar Stillklamm, doch ganz friedlich wie der Name vermuten lässt, geht es hier wohl nicht zu. Angeblich schläft in dieser Klamm ein riesiges Monster. Monster? Ja, aber das sind nur Gerüchte. Doch da Tengulis ja auch noch nicht zurück ist, hielt ich es für meine Pflicht, euch davon zu erzählen. Aua, mein Bauch tut das weh! Was hast du denn bloß? Ach, das Bild ist voll süß. Ich habe ganz, plöt ganz plötzlich schreckliche Magenkrämpfe bekommen. Oh, oh, oh, oh. Wahrscheinlich habe ich zum Frühstück etwas Falsches gegessen. Hey, Adi, du siehst doch auch ziemlich blass aus. Hast du nicht das Gleiche gegessen? Dir ist bestimmt auch schlecht, oder? Mir geht's prima. Ähm, was soll das denn jetzt, Adi? Ich brauche hier deine Unterstützung. Als mein Partner musst du doch auf meine Stichworte reagieren. M warum regst du dich denn plötzlich so auf, Gekapor? Ich mache das Bild. Ich dachte, dir tut der Bauch weh. Wie? Äh, Ja, also ich glaube, die Krämpfe lassen gerade etwas nach. Ja, zurück zum Thema. Von was für ein Monster sprechen wir da überhaupt? Ich weiß nicht viel darüber. Es ist nur ein altes Märchen. Keine Ahnung, ob dieses Monster überhaupt existiert. Verstehe. Dann bringt es auch nichts, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Bleibt nur zu hoffen, dass dieses Monster in der Tat nur ein Märchen ist. Mein Freund Papunga sollte sich auf Ebene U10 aufhalten. Seid bitte vorsichtig. Keine Sorge, wir passen auf. Auf geht's, Adi. So, jetzt, also. Releasezeit. Wir sind in Generation 3. Generation 3 hat rausgebracht Rubin, Saphir, Special Edition Smaragd. Und danach kam raus Remake, Feuerholt, Blatt, richtig. Auf dem Camboy. Erinnert euch? Also chronologisch gesehen ist das der logischste Release gewesen. Ein Kanto-Re-Remake. Einfach chronologisch gesehen. Und... Wenn man danach geht, kann man sagen, danach kam ja dann Gen 8 raus mit Schwertschild. Und ich meinte, vor diamant Perl wurde sogar noch Pokémon Mystery Dungeon released. Auf DS und Game Boy. Also wäre sogar Mystery Dungeon der logischere Nachfolge gewesen, wenn das plötzlich mit reingehört. Aber ja, ich, ich habe das Gefühl... Und das habe ich von Anfang an gesagt und keiner wollte mir das glauben. Und alle sagen, ja, das hast du nur Spaß gesagt, bla bla, um uns alle zu nerven. Nein, ich habe das ernst gemeint. Meiner Meinung nach sollte ein Gen 1 Re-Remake vor dem Gen 4 Remake kommen. Und nur weil es jetzt auf dem Emulator auf dem DS rauskam, ist das kein Remake. Ist also auf der Virtual Console kein Emulator. Die Virtual Console vom DS hat ja Pokémon Rot, Blau und Gelb und unterdessen Kristall, äh, Silber, Gold und Kristall noch drauf. Das zählt für mich nicht als Remake von der Chronologie her. Das ist ein Emulator. Fertig. Nee. Für mich ist das Remake Let's Go. Es ist kein richtig gutes Remake. Sind wir ehrlich. Let's Go ist nicht wirklich gut. <lacht> es ist okay. Aber gut. Nein. Und jetzt nachdem Schwertschild raus ist und wir das Let's Go hatten... Kann man davon ausgehen, dass das nächste Remake Diamant perl sein wird? Und ich habe jetzt schon danach dann das Gefühl, wenn wir chronologisch gehen, was ist das Remake, das in Gen 4 rauskam? Hard Gold Soul Silver. Das ist auch schon, glaube ich, 2008. Es fühlt sich nicht so lange an für mich, ehrlich gesagt. Ich habe es auch erst sehr viel später gespielt. Ich habe das damals nicht gespielt auf Release. Aber ja, auf jeden Fall wäre dann chronologisch gesehen ein Hard Gold Soul Silver Remake oder halt ein Gen 2 Re-Remake. Wäre für mich chronologisch gesehen sinnvoll. Und wenn ich falsch liege, ist das okay. Ich finde die Gen 2 gut. Sie ist schwer, sie ist cool. Davon ein Re-Remake zu haben... Vielleicht nicht unbedingt in der Art, wie Let's Go war. Das wäre okay. Hätte ich gesagt. <lacht> äh, könnte ich voll leben damit. Wäre ich voll zufrieden. Und ich bin jetzt nicht so, boah, look, guck mal, ich habe jetzt recht gehabt. Boah, fickt euch alle. Aber das, das, das, was mich nervt dabei, ist halt, dass alle sagen, ja, das hast du jetzt nur so gesagt, so aus Spaß und so. Nee, ich habe das ernst gemeint. Ich habe mir lange überlegt, es würde mehr Sinn machen, ein Re-Remake. Weil... Ja, drei Hornlue brauche ich insgesamt, das ist okay. Ähm, weil, ich meine, das Gameboy Remake kam vor 06 raus. Sagen wir 05 vielleicht. Das Original war 1998 bei uns. Schweiz übrigens, ähnliche Release wie Deutschland gewesen, meinte ich. Äh, aber auf jeden Fall 1998, danach 2005, 15 Jahre nichts. Klar, wir haben das Virtual Console bekommen. Was kein Remake ist, meiner Meinung nach. Das kam, glaube ich, 2017 raus, das, Re äh, das äh, Virtual Console. Und das war's dann auch schon. Und mehr haben wir nicht bekommen von der Gen 1. Und die Gen 1 ist ja nicht die beste, dass man sagen muss, boah, das muss unbedingt nochmal remake werden. Aber ich finde, chronologisch her, macht es am meisten Sinn, dass da jetzt halt ein Gen 1 Remake rauskam. Und ich weiß, ich kriege da extrem viel Hate dafür, aber es ist mir so scheißegal, aber Gen 1 ist für mich chronologisch das sinnvollste gewesen. Von daher, gut gemacht. Ja, wir nehmen einfach noch ein viertes mit. Ich hoffe, ihr, weiß, ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, ihr versteht das. Und wenn ihr komplett anderer Meinung seid, ist okay. Wir können auch gerne darüber diskutieren, wieso, wenn ihr Lust habt. Aber ich bleibe bei der Meinung, dass chronologisch gesehen das richtige Release-Datum war. Und dann gibt es halt auch die Leute, zu sagen, Ey, Virtual Console, bla bla, und oh, ja, aber Gen 4 ist so viel besser. Gen 4 ist okay. Ich habe nichts gegen Gen 4. Auf keinen Fall. Ich mag Gen 4. Aber meiner Meinung nach ist es nicht der Zeitpunkt gewesen, Gen 4 zu releasen zuerst. So. Ich glaube, das war dann auch schon. Ja. Und Let's Go war nicht gut, weil... Ich hab das Gefühl, sie wollten da diesen Hype aus Pokémon Go mitnehmen. Bin ich jetzt einfach mal ehrlich genug. Ähm, ich mochte Let's Go halbwegs. Es fühlte sich einfach wie ein schnell dahingeklatschtes Remake an. Ja, ich schmeiße ein Hornio raus. Ich kann ihn nicht mehr als drei mitnehmen. Du gehst, du bist das Letzte. Äh, für mich fühlt sich Let's Go einfach wie ein dahin geklatschtes Spiel an. Nice. Das heißt, Hunduster geht schon wieder. Und ich habe wirklich das Gefühl, sie wollten da den Hype von Pokémon Go mitnehmen. Mit dem Fangsystem alles, um die Leute, die eigentlich nur Pokémon Go spielen. Dass man da sagen kann, hey, kommt doch auf die Switch, wir haben ein Spiel, das ist wie Pokémon Go. Das ist das Spiel, das ihr cool findet. Wollt ihr das denn nicht auch auf der Switch haben? Ihr kriegt sogar Meltan. Und irgendwie haben sie es probiert mit Meltan zu verkaufen. Und sind wir ehrlich, das Remake... Es ist okay, dass es nur Gen 1 beinhaltet, aus so dem Grund, weil es ein Gen 1 Remake ist und kein Revisit von der Region. Und es würde keinen Sinn machen, wenn da plötzlich einfach alles wäre, wo es vorher nicht war. Ich meine, sie haben ja eingebaut, das... Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ähm, die Künstlerin, die eine Arena-Leiterin ist im Sonne Die ist ja auch dabei. Es gibt neue Sachen, die dabei sind. Sie haben neue Gebiete. Also ja, neue Gebiete nicht, aber... Neue Häuser gemacht, neue NPCs reingebaut und alles. Und es ist alles neu dabei. Glaubst du bitte? Dankeschön. Aber irgendwie fehlte einfach was für mich. Und das Fangsystem war jetzt auch nicht so geil für die Switch. Mochte ich nicht für die Switch. Für Handy? Ja, für die Switch? Nein, bitte nicht. Auf der Switch kann ich einiges ertragen, aber nicht so ein Fangsystem, das so so so ungenau funktioniert. Ich meine, wenn man nur schon guckt, wie ich gespielt habe da. Ich meine, ich bin ja nicht so dumm, dass ich nicht gerade werfen kann, aber... Die Reaktionsframes von, von der Switch waren halt einfach, weil sie nicht gerade vom Fernseher steht vielleicht, das kann ja sein. War das nicht ganz so sauber und... Das Farming-System mit Ich-Kann-So-Pokémon-Farmen war kacke. Weil es halt einfach zu sehr an Go angelehnt war. Ich musste wieder Bonbons fahren wie in Pokémon Go. Ja, wenn ihr es gespielt habt, wisst ihr, was ich meine. Auf jeden Fall eben diese Bonbons fahren. Man hatte plötzlich wieder so eine Box, wo man alles verschicken musste, regelmäßig. Also ich war allgemein nicht so zufrieden mit dem Spiel, ehrlich es hat mir auch nicht extrem Spaß gemacht. Es war cool, die Region in schön zu besuchen. Die Pokémon zu sehen. So, Was ich cool fand, war, dass die Pokémon rumrennen. Das, das hat mich wirklich... Das hat mir Freude gemacht, tatsächlich. Dass ich einfach durchs Gras laufen kann. Da ist ein Raupi, das noch ein Bibo, das rumfliegt. Und mich anfickt, wenn ich da durchlaufe. Dass ich die Nidoran rumrennen sehe. Das war voll süß. Aber irgendwie... Alles rundum war halt so... so. Es hat sich nicht, nicht richtig angefühlt. Und ich meine... Dass die Pokémon wild rumrennen, haben sie ja auch in Sch äh, Schwertschild eingebaut. Und da hat es funktioniert. Da hatten wir das normale Kampfsystem, wir hatten aber auch die Pokémon, die wild rumlaufen. Und das hat in der Kombination super funktioniert. Oh, mein Mann ist leer. Und... Ja, ich weiß nicht, Let's Go hat mir einfach nicht gefallen. Ich, hab's, ich wollte da wirklich auch den Decks füllen, das habe ich ja angesagt, mit Stream und so, aber es hat mich so nicht motiviert, weiterzumachen mit dem ganzen Fangsystem. Ich wollte einige Pokémon ein bisschen stärker haben, auch für die Titel, mit, dem, mit den Meistertiteln, die ich haben kann. Aber ich hatte die Liga, ich habe angefangen, habe ich ein bisschen ins Züchten, also ins Züchten, in dieses Chaining reingesetzt und Danach hat es mich so angeschissen, dass ich einfach keine Lust mehr hatte darauf. Weil ich muss einfach durchs Gras laufen und 30 Taupsi fangen, damit das 31. Taupsi plötzlich dann 4 von 6 oder 5 von 6 Werten perfekt hat. Tada! mehr ist es nicht. Und ja, es gibt genug Glitches in Pokémon Schwert und Schild, Dass man das auch nicht machen muss. Oder diese raid Cheats, die es gibt. Oder gab. Ich glaube, die sind dann geblockt von denen ich auch nie Gebrauch gemacht habe, weil ich es doof finde. Ich muss mir noch einen Mautzinger züchten, fällt mir ein. Das wollte ich auch noch machen. Aber ich finde das Ganze, das Klassische, ich laufe rum und ich züchte. Ich habe meine 10.000 Eier, die halt schlüpfen müssen. Das macht mir Spaß. Ich muss meine Werteberechnungen selber machen. Ich muss danach rumlaufen. Ich fand das schon schlimm in XY, dass man diese Bad, diesen Badeort hatte... Wo man dann reingeht und dann sind die Pokémon nach 24 Stunden auf dem vollen DV. DV? EV? Eins von beiden. Diesen, diesen Wert, den man durchs Kämpfen bekommt. Ich verwechsel die beiden immer. Aber auf jeden Fall nicht den Zuchtwert, sondern den Kampfwert. Der, der auf 31 maximal geht. Äh, auf 252. Und in Sonne und Mond haben sie das mit Jobs gemacht. Das habe ich ausprobiert, fand ich doof. Ich laufe lieber rum und verklopfe 40 Pokémon dafür. Papungas Freund sollte sich, sollte sich hier irgendwo befinden, nicht wahr? Oh, da bist du ja. Wir haben dich gesucht, geht es dir gut? Ja, mir geht es gut, aber... Großartig, dein Freund wartet schon auf dich. Aber Tengulist ist noch da hinten. Was, Tengulist? Los, lass uns nachsehen gehen. Wir beenden die Folge nach, ich muss kurz auf den Klo nochmal, aber... Ja, gleich. Oh nein, geht es dir gut? Sag, sag, sag doch was. Kümmert euch nicht um mich. Verschwindet von hier. Von, Von hier verschwinden? almighty Carpador. Was ist denn jetzt los? Warum ist es plötzlich so dunkel? Da ist er wieder. Weich zurück. Er wagt es, meinen Schlaf zu stören. Bei Eindringlingen kenne ich keine Gnade. Und das gilt auch für euch. Tengulis ist verschwunden. Ich bin Zaptos, die Verkörperung von Blitz und Donner. Wenn ihr Tengulis retten wollt, dann erklimmt den Donnerberg. Zapdos, das ist also dieses legendäre Monster. Alles klar, Hornio möchte beitreten. Ja klar, Hornio Nummer 1. Tornio Nummer 2. Ja, ne, Entschuldigung für den Rant. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich habe im Grundprinzip nichts gegen Let's Go. Ich habe Let's Go auch... Ich hatte Freude daran zu spielen, das war okay. Aber ich hoffe einfach, dass sie das nicht nochmal machen. <lacht> Sage ich ganz ehrlich, ich hoffe, dass Silver Gold remake wenn es dann kommt, nicht Let's Go Silver Gold ist. Und zuerst ist jemand Perl-Remake, bitte endlich. Sinnoh war trotzdem cool. Hurra, gerettet, ich bin ja so glücklich. Aber dafür steigt Tengulis jetzt in großen Schwierigkeiten. Erzähl uns doch bitte, was sich da genau abgespielt hat. Also gut, Tengulis entfachte mit seinen Blätterfächern Wind und befreite mich so aus der Felsspalte. Doch diese Winde rissen die Gewitterwolken in zwei und als das geschah, tauchte dieses Monster im Himmel auf. Das Monster. Er sagte, sein Name sei Zapdos oder so. Sagtest du Zapdos? Ja, ich weiß, wer da kommt. Ich bin so cool. Simsala. Zapdos ist eines der legendären Vogel-Pokémon. Es heißt, es sei vor langer Zeit in einen tiefen Schlaf gefallen. Also hat Tengulis es aufgeweckt. Nein, der von Tengulis entfachte Wind war nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Schließlich war ja bereits die dortige Windstelle eine Abnormalität. Das muss von der Naturkatastrophe in letzter Zeit herrühren. Zapdos ist entzürnt, weil er aus seinem Schlaf gerissen wurde. Wir müssen Tengulis retten. Zapdos wird nicht leicht zu besiegen sein. Seine Elektroattacken haben es in sich. Dessen bin ich mir bewusst. Wir werden vorsichtig vorgehen müssen. Wir sind auch mit von der Partie. Wir möchten den Gutes ebenfalls halten. Was? Das ist viel zu gefährlich. Zaptus ist sehr mächtig. Gegen ihn könnt ihr nicht viel ausrichten. Sie mit Zapdos? Also wirklich, so scharf sind ihr doch gar nicht. Und Angst haben wir von diesem Zapdos sowieso nicht. Nicht wahr, Adi? Angst ist mir ein Fremdwort. Habt ihr schon einmal einen elektrischen Schlag abbekommen? Danach ist der ganze Töp Körper taub und zittert. Ach, kein Problem. Sagt, das ist richtig fies. Er verspeist euch ohne weiteres zum Frühstück. Ist euch das klar? Ich habe keine Angst. Mm. Ihr seid ein Retterteam, wir auch. Wir wollen Tengulist helfen. Oh ja, hm. Mm. Also gut, wie ich sehe, habt ihr jede Menge Mut. Ja. Unsere beiden Teams sollen getrennt den Donnerberger klimmen. Wir werden aufbrechen, sobald wir kampfbereit sind. Angesichts der ungemeinen Stärke unseres Gegners, sollten wir Vorsicht walten lassen. Simsal, du bist scheiße, du bist doch so stark, hör auf. Ihr geht jetzt rauf, Despotar schmeißt einen Stein an Kopf und das Ding macht vierfach Schaden und ist tot. So, Ihr solltet euch ebenfalls gründlich auf die Reise zum Donnerberg vorbereiten. Wir müssen alles in unserer Macht stehende tun, um den Gutes zu retten. Das werden wir, ich kann es kaum erwarten. Adi, lass uns unser Bestes geben. Yeah. Am nächsten Morgen. Ja, und das muss jetzt warten, weil ich gehe jetzt auf Klo und wir machen Feierabend. 40 Minuten. Ich bedanke mich bei fürs Zuschauen, auf euch jetzt gefallen. Äh, eben, wenn ihr irgendwelche Meinungen dazu habt oder andere Meinungen seid wie ich, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ich bin für Diskussionen offen, ihr habt meine Meinung gehört, Fühlt euch frei. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Cheerio!